Ja und die Autodichte in deutschen Städten, die nimmt zu. 451 Autos je 1.000 Einwohner gibt es mittlerweile in den 25 größten Städten in Deutschland. Könnte so eine... Schwebebahn, eventuell Abhilfe schaffen, also helfen, das Verkehrschaos ein bisschen zu entlasten, zu dämpfen. Die Firma Skyway hat diese Schwebebahn hier entwickelt. Erste Tests der fahrerlosen Hochgeschwindigkeitsgondel laufen derzeit in Dubai. Ein ausgeklügeltes Netz dieser Gondeln könnte so die Betreiber bis zu 10.000 Passagiere pro Stunde von A nach B transportieren.